Ich möchte Ihnen noch ein paar Kniffe für die Suche zeigen, wenn Sie einen Begriff eingeben, zum Beispiel Energie, empfiehlt es sich so ein Sternchen hinzuzufügen. Man nennt das Trankierung. Das hat zur Folge, dass jetzt auch Ergebnisse gefunden werden, in denen der Begriff Energie in einem zusammengesetzten Wort vorkommt, wie hier zum Beispiel Energiewirtschaft. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Begriff hinzufüge, ich nehme mal Gas, auch mit Sternchen, dann werden Termine gefunden, in denen sowohl Energie als auch Gas vorkommt. Das sehen Sie hier. Man kann das auch umgekehrt machen, indem Sie eingeben, nicht Gas, wird dann eben alles gefunden, in dem Energie vorkommt, aber gerade nicht Gas. Und schließlich lässt sich das auch noch ausdehnen, wenn Sie eingeben, Energie oder Gas, wobei es auch hier auch wieder wichtig ist, die Großbuchstaben bei dem Oder zu verwenden. Dann werden alle Termine gefunden, in denen entweder Energie oder Gas vorkommt. Also zum Beispiel in so einem Fall auch eine Pressekonferenz nach einem Gasleck.